komm, ich stehe kurz vor meinem Schulabschluss, aber ich weiß noch überhaupt nicht, was ich danach machen soll. Es gibt unzählige Ausbildungen und Studiengänge, aus denen ich wählen kann. Wie kann ich da eine gute Entscheidung treffen? Es gibt zwei Arten von Fähigkeiten. Die, die wir von Geburt an beherrschen, wie zum Beispiel das Greifen. Und die, die wir erlernen und üben müssen, wie zum Beispiel das Laufen. Gutes Entscheiden gehört zu den erlernbaren Fähigkeiten. Praktisch ist, dass es schlaue Leute gab, die herausgefunden haben, wie man komplexe Entscheidungen gut trifft. Sie haben Methoden entwickelt, die uns helfen, entscheidungskompetent zu werden. Beim Entscheiden ist es wie mit allem, was wir erlernen wollen. Denk mal an eine Sache, die du richtig gut kannst. Bis du darin so gut wurdest, wie du es heute bist, war es bestimmt ein längerer Weg. Wahrscheinlich hast du ein Training gehabt, bei dem du die Sache Schritt für Schritt geübt hast. Lass uns doch mal gucken, wie du das Werfen eines American Footballs gelernt hast. Für den richtigen Griff werden der Kleine und der Ringfinger über der Schnürung platziert. Dein Zeigefinger bildet zusammen mit deinem Daumen eine L-Form. Als Rechtshänderin wendest du dich nach rechts, während deine freie Hand den Ball greift. Der Ellenbogen wird in einen 90 Grad Winkel gebracht. So kann der Arm über den Kopf geschwungen werden. Genauso ist es auch beim guten Entscheiden. Hier gibt es drei Schritte, die du ausführen musst, um eine komplexe Entscheidung gut zu treffen. Du benennst klar deine Entscheidungsziele. Du identifizierst gute und spannende Entscheidungsoptionen. Du vergleichst deine Optionen anhand deiner Ziele und schaust, welche Option für dich am besten passt. Die drei Schritte zu kennen reicht allerdings noch nicht aus. Die Schritte müssen immer und immer wieder geübt werden, bis es klappt, am besten im Schlaf. Verstehe! So kann ich dann auch meine Entscheidung treffen, was ich nach der Schule mache.